Was ich als Investoren meinen Kindern zu Weihnachten schenke? Ganz klar, Sachwerte für Vermögensaufbau. Und was haben die Aktien gemeinsam mit den Schaufeln in Goldgräberzeiten? In diesem Video erzähle ich, welche Aktienwerte ich für meine Kinder als Weihnachtsgeschenke einkaufe. Und ich zeige dir, davon kannst du profitieren, wie ich das anstelle. Ich werde auch für mich Geschenke machen, Aktien nachkaufen, welche davon und wie ich sie analysiere und was halb ich sie kaufe, erfährst du ebenfalls in diesem Video. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du jetzt in der Zwischenzeit tun und die Glocke aktivieren und profitiere auch du davon, nicht nur zu Weihnachten 2022, sondern nachhaltig, also auch für die Zukunft. All meine Gründe lege ich dir gleich in diesem Video dar und mit Fakten und Analyse im Chart der genannten Aktienwerte. Wir legen los. Willkommen zum heutigen Video ein wenig zu der Makrosituation, die wir ja zurzeit erleben. Die Situation ist zwar sehr bedrückend, wenn man von überall aus allen möglichen Quellen hört, wir haben Energiekrise, wir haben Rezession, wir haben Inflation und zwar weltweit und überall allerdings zu unterschiedlichen Prozenten. Dann kann man schon wirklich in schlechte Stimmung, in negative Stimmung geraten, also Gott bewahre Depression, aber als Aktieninvestoren ist für mich diese Stimmung wie Goldgräber-Stimmung, wie in Goldgräbernzeiten. Also ich erkläre, was ich damit meine. Du weißt noch aus der Geschichte, aus dem Unterricht, dass Hunderte von Tausend Menschen suchten nach Gold in Amerika vor ein paar hundert Jahren. Sie hatten Pläne neues Glück durch das Gold, einen Umtausch, das Geld, neue Zukunft aufzubauen und machten sich auf den Weg zu Goldgräberplätzen. Manche hatten das Glück, die meisten hatten das nicht, aber gab es eine Gruppe von Menschen, die komplett auf der ganzen Linie davon profitiert hat, und zwar die Schaufelverkäufer. Denn alle, die da ankamen, die bräuchten eine Schaufel, um die Erde zu graben, um das Gold zu waschen. Und ich persönlich sehe die Aktien heute als Schaufeln, die günstig zu haben sind, weil sie in Wert gefallen sind durch so eine Stimmung, um die denn später mit Rendite zu verkaufen. Die Nintendo-Aktie wäre so eine Aktie, die ich gerne meiner Tochter verschenken möchte. Nintendo beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung von Spielen. Und äh, natürlich schenkt man etwas gerne Unterhaltsames zu Weihnachten, aber mit 14 Jahren kann meine Tochter auch schon verstehen, was eine Aktie bedeutet. Und äh, übrigens, es gibt auf meinem YouTube-Kanal jetzt eine Reihe, die Videos haben so einen weißen Rahmen, die ich für meine ähm, Töchter so als Bildungskurs ähm, erstelle, gerade nach und nach, damit sie mehr dazu lernen und nachschlagen können, falls du es dir angucken möchtest. So und weiter, die Jugendlichen ähm, lenken sich gerne ab mit Spielen und ähm, das betrachte ich auch im Umfeld von meiner Tochter genauso, dass die Kinder ganz schnell im Handy sind und am Ablenken. Und was wäre das äh, schöner als ein Spielhersteller-Aktie zu investieren wie Nintendo? Nintendo beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Unterhaltungsprodukten im Bereich Home Entertainment. Und Konsolengeräte und Hard- und Software für Handyspiele und Heimkonsolen. Ich möchte mich nicht in die Beschreibung, nicht in die Überzeugung vertiefen. Es gibt genug Informationen im Internet. Für mich ist das eine Aktie, die gerade ganz gut zu haben ist und die möchte ich für meine Tochter kaufen. Und ähm, in meinem Chart schaue ich jetzt auf die Entwicklung vom letzten Jahr. Die es hier im japanischen äh, Yen kostet gerade 5.900, ich werde das auf Euro umschalten und so sieht es in Euro aus. Also die Aktie war am 25. März auf dem Stand von 50 Euro und jetzt ist sie über 16%, also fast 17% Prozent, im Wert gefallen und kostet 41,20 Euro und das ist für mich eine Aktie, die ich für meine tochter kaufen werde wie ich das genau anstelle gibt es später im video und wenn ich im wert von 100 euro zum beispiel so ungefähr für mich limit und budget ähm, lege jetzt ähm, ein teil des geschenks zu machen dann kriegt sie zwei aktien von nintendo was ich zu nintendo noch gerne sagen möchte in der vergangenheit hat die Aktie auch schon mal 54 Euro gemacht, das war Februar 2021 und irgendwann erholt sie sich von der jetzigen Situation, ich bin mir sogar ganz sicher, und holt auf bis zu dem Punkt und darüber hinaus. Die zweite Aktie, die werde ich meiner älteren Tochter verschenken, ist die Walt Disney Aktie. Auch sie ist jetzt im Kurs gefallen. Ich schaue jetzt auf ein Jahr-Chart. So sieht es aus. Wir hatten auch mal Stand 2021, um ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Sie stand am 8. März 2021 bei 170 Dollar. Ihr seht ja auch hier Niveaus, mit denen ich investiere. Also ich besitze sie und ähm, würde ich auf jeden Fall für mich äh, nachkaufen. Schon mal an der Stelle ein Geschenk für mich und für meine Tochter. Also, für meine Tochter eine Aktie. Und jetzt möchte ich noch etwas zu Walt Disney Interessantes sagen, dass, ähm, dass Walt Disney weiterhin die Segmente ausgebaut hat. Das nochmal zur Erinnerung. Es ist ein Unternehmen, ähm, das Disney Media und Entertainment Distribution und Disney Parks Experience und Projects ähm, zusammengefasst also unterschiedliche Wirkungsfelder auch und ähm, die Geschäftsbereiche des Unternehmens bestehen aus ähm, verschiedenen Bereichen, also die Segmenten von ähm, Produktion und Vertrieb von Filmen und episodischen Fernsehprogrammen, als auch ähm, Verkauf von Antrittskarten für Themenparks, Verkauf von Speisen, Getränken, Waren in den Themenparks und Ressorts dem Verkauf von Kreuzfahrten, dem Verkauf und der Vermietung von Ferienclubimmobilien, Lizenzgebühren aus der Lizenzierung seiner geistigen Eigentumsrechte, zur Verwendung auf Konsumgütern und dem Verkauf von Marktartikeln. Das Geschäftsfeld Content Sales Licensing umfasst den Verkauf von Filmen und episodischen Fernsehinhalten auf den Märkten und Fernseher, Abonnement, Video on Demand und Heimkino. Die nächste Aktie, die ich für mich nachkaufen werde, ich besitze, die Carrier Global Corporation, ist eine Aktie, die ich lange gesucht habe, bin auch schon eine Weile investiert. Sie ist Anbieter von Heizung, Luftung und Klimaanlagen, Kältetechnik, Brandschutz und Sicherheitslösungen. Also das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig. Und äh, für mich ist dieses Unternehmen spannend, äh, besonders, also nicht nur die Kühlung und Lüftung und Klimaanlagen, sondern besonders Kühlung und Überwachungssysteme für LKW, Anhänger, Versandcontainer, intermodale Transporte und äh, Schienenfahrzeuge. Also wenn ich hier dabei an Transport von Medikamenten denke und äh, alles, was so gekühlt transportiert werden muss, dann finde ich, dass diese Aktie... Zukunft hat, gerade bei unseren Klimaveränderungen. Und ähm, ich gehe in die Vergangenheit 2021, 23. August bei 58 Euro, ne US-Dollar, ich schalte das auch hier jetzt mal in Euro, damit das einheitlich ist, November 2021 bei 51 Euro und ähm, sie ist dann... Auf 37 gegangen und wann habe ich die denn gekauft, und ähm, zurzeit steht die Aktie bei minus 12 Prozent, also die kann man getrost kaufen, und äh, ich werde hier den Aktienwert einfach für mich nachkaufen als Weihnachtsgeschenk oder wie auch immer. Ich habe das jetzt auch wieder zusammengespart und diese Aktie wird noch mal aufgestockt in meinem Portfolio. So die nächste Aktie die ich hier vorbereitet habe, um zu zeigen, ist die General Motors Aktie. Ich werde sie ebenfalls ähm, in Euro umschalten und ähm, diese Aktie ist Multitalent, wie ich finde. Also ist eine US-amerikanische Aktie und äh, die General Motors Company entwickelt, baut und verkauft Lastkraftwagen, Crossover, Autos und Autoteile bietet weltweit softwaregestützte Dienstleistungen und Abonnements an. Was man über General Motors vielleicht nicht vermutet oder manche kennen das vielleicht nicht, dass sie auch ähm, eigene Bank hat. Also sie hat Finanzdienstleistungen für Kraftfahrzeugeunternehmen äh, im Angebot und... Ähm Sie ist zum Beispiel in Produktion und Vermarktung der Fahrzeuge Marken ähm, Bike, Cadillac, Chevrolet und GMC. Sie bietet OnStar und vernetzte Dienste für ungefähr 22 Millionen vernetzte Fahrzeuge weltweit durch Abonnement-basierte und kostenlose Dienste an. Also es ist eine sehr moderne Technik, ähm, die entwickelt ist und ähm, Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wasserstoff- und Brennstoffzellanwendungen. So, also das, ähm, das reicht noch nicht aus. Dann mit hinzufügen kann man noch, dass sie Lokomotive, Luft- und Raumfahrt sowie Schiffsanwendungen äh, mit Brennstoffzellenanwendungen beliefert. Und äh, diese Aktie ist zurzeit bei, bei dem Kurs von 38 Euro und am 3. Januar ist der Höchststand bei 59 und jetzt hat sie im Kurs verloren, 39 Prozent. Also die Aktie kaufe ich auf jeden Fall nach. Weitere Aktie ist die International Paper Company, das ist auch eine amerikanische Aktie. Ich bin ein sehr nachhaltiger Mensch, das lasse ich immer wieder auch verlauten. Und äh, alternativ zu Plastik, Flaschen und Plastik, ähm, muss man etwas haben. Und äh, das hat dieses Unternehmen sich auf die Fahnen geschrieben. Und zwar ähm, er ist ein Hersteller von äh, Verpackungen und Zellstoffprodukten auf Basis von erneuerbaren Phasen und Produktionsbetrieben. Also ich finde es ganz wichtig, in der Überzeugung, warum ich in eine Aktie investiere, zu verstehen, was macht das Unternehmen und hat das Unternehmen Zukunft mit der Technologie oder mit den Produkten, mit dem, was er macht, auch in der Zukunft und deshalb recherchiere ich ausreichend. Das ist ein Teil von Aktienstrategie. In der VCA-Strategie ist der erste Schritt, ist überhaupt zu klären lohnt sich das in dieses unternehmen zu investieren und ähm, dann für mich ist die aktie ein vermögenswert also für jeden investoren ist das und für mich ist es wichtig dass sie auch nicht absäuft dass sie nicht auf null gehen kann und dass sie auch darüber hinaus ähm, hohen burggraben hat also dass eine marke ist die sich ganz gut behaupten kann, eine Konkurrenz aushalten kann und dass sie möglichst gut gestreut ist, das Unternehmen weltweit agiert und vor allem, dass unterschiedliche Produkte anbietet. So und äh, Internationales Paper Company ist tätig auf Industrial Packaging und Global Cellulose Fibers, also das Segment. Ähm, in der Industrie mit der Verpackung und Herstellung mit Wellpappen, Rohrpapieren und äh, in Vereinigten Staaten und Zeltstoff und Verpackungsfabriken. Also das Unternehmen ist sehr groß. Segment Zellulosefasern bietet ein Produktenportfolio, das flat Flav Markt und Spezialzellstoffe umfasst. Das Unternehmen betreibt über 24 Zellstoff- und Verpackungsfabriken und etwa 163 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen, über 16 Recycleanlagen und über drei ähm, Beutelanlagen. Also seine Produktionsstätten befinden sich in Kanada, Europa, Nordamerika und Lateinamerika mit 37 Verarbeitungs- und Verpackungsanlagen. Über zwei Recyclinganlagen. So, jetzt noch mal ganz kurz noch in dem Chart darüber, was die Aktie verloren hat am Wert. Sie hat jetzt über 40% an Wert verloren. Das waren ja mehr, die hat sich ein bisschen erholt. Das also ist auf jeden Fall ein Nachkaufkandidat für mein Portfolio. So, und jetzt möchte ich... An der Stelle nochmal auf die Nintendo-Aktie zurückgehen und auflösen, was ich versprochen habe am Anfang vom Video. Also wie kaufe ich die Aktien als Geschenke für meine Kinder? Das mache ich auf einem einfachen Wege. Meine nicht volljährige Tochter ähm, ist selbstverständlich unter Betreuung und ich kaufe ich schiebe hier einfach das geld auf ihr anlagedepot und von da aus habe ich den zugriff und kaufe ihr die aktien das werde ich jetzt schon tun und nicht warten bis sich der markt noch in ein paar wochen erholt denn Endrally könnte ja noch viele aktien verteuern also das werde ich jetzt machen aber später verschenken und für meine erwachsene tochter da habe ich einfach eine Kontonummer von ihrem Verrechnungsdepot und dort überweise ich das Geld und mit ihr äh, in Absprache und Überzeugung kauft sie die Disney-Aktie. So, das wäre jetzt zu Weihnachten. Also, wie könntest du von dieser Situation profitieren? Was kannst du tun, um davon in der Zukunft Profit zu schlagen. Also man kann immer noch, wie ich schon bereits in einem Video, wenn die Kanonen donnern, dann Aktien einkaufen, immer noch einkaufen. Denn die Kurse sind ja noch mal in die Knie gegangen und die Aktien sind zum Teil noch günstiger zu haben, als vorher noch der Fall war. Wichtig ist dabei, dass man auf Folgende Dinge achtet, also der Vermögenswert der Aktie darf nicht auf Null gehen, es muss eine Marke sein, diese Marke sollte in vielen Ländern tätig sein und es sollte verschiedene Produkte, diversifizierte Produkte äh, im Angebot haben, so ist sie mehr oder weniger sicher. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Ich äh, verknüpfe dir das mit dem donnern und ähm, in Aktien zu investieren unter diesem Video. Abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast und begleite mich auf dem Weg meiner Aktieninvestitionen. Natürlich ist es keine Anlageberatung und jeder trifft die Entscheidung selber und trägt die eigene Verantwortung für die die Schritte, die man unternimmt, aber ich teile gerne meine Erfahrung und ich freue mich riesig auf das neue Video nächstes Mal. Bis dann und fröhliches Investieren.